Ja, okay. die hat ja, die ja, ja, ja, die ja, ja, die hat ja, können, ja, du gerne haben. Du nicht ganz sage, ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Du ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ist für die Innsbrucker und für alle anderen Wahnsinnigen. Ich groß von mir. Vorgestern war in der marie dresen straße und die Grünen einen Zeltaubbau aus unserem Freibier herzlichen, weil sie dagegen demonstrieren, dass sie in der Maria-Dresen-Straße Alkohol verkaufen Ich weiß nicht, warum sie da so ein Theater machen. Manche viele Länder und Städte sind auf der Welt auf also der zu kaufen, dann machen sie da mal die Resen-Straße hat Theater, dann gehe ich halt in nicht straße und trinche mein Bier. Ja, das ja, war ja. Ja, dann machst du in Amerika. Ja, das ja, darf halt Bier nicht mehr Papier. Wissen sie, ja? ja. Ja, da waren die Sandler, die drüben wohnen. Ja. Die war ja drüben ja. Und Wo, was, was, dann machen sie von uns so stark. Warum? was weiß ich 20 Meter und dann gehen die eine Straße, dann von in die und dann ja. Ja. Genau bei der Grenze, du <lacht> Von der ist die Grenze, weißt du, da ja. Und in der Maria Dresenstraßen bis zu 2,5 rein, In der Maria Okay. In bis zu Ja, das ganze ja Ja, ja, muss Genau. Das ist Ich waren die was wollen dass in die Sinten Cafés gehen, Du hast schon nochmal einen Du hast Du nicht auf, weil sie nicht einsehen, dass die Leute Ah,